Hallo und guten Morgen bei Corpus Mutum. Ich bin Patrick Rudolf, euer Coach und Physiotherapeut und heute sind wir am Fahrkasse. Von einer Freundin habe ich da den Pilgerstock gekriegt und der passt ganz gut als Intro für unser Video jetzt an. Das Thema heute, Generation 30 plus, Bierbauch muss weg und kaputte Life-Work-Balance. Life das Thema ist deswegen wichtig, weil ich es auch immer mehr in der Praxis merke, dass unsere Generation da jetzt ein bisschen drüber schießt. Wir schauen, dass wir im Beruf on top sind, wir schauen, dass wir nebenbei noch Sport machen, vielleicht noch den Triathlon machen oder sonst irgendwas in die Richtung, wo man dann erst mit 25, 30 zum, zum Trainieren anfangen, vorher nichts gemacht haben vielleicht, und dazwischen noch Familienvater sein, super alles machen, da auch noch eine eine Quetschen, das Haus, das Cupboard und alles Mögliche an zwei Kredite und dass man das irgendwie drüber kriegt, dass es trotzdem noch schön ausschaut. Und da ist gerade uns von Corpus Motum das sehr wichtig, dass wir schauen, eben reduzieren. Einfach eine leichte Achtsamkeitsübung. In der Früh einmal einfach auf die Terrasse rausgehen oder auf den Balkon, Fenster aufmachen, auszuschauen durchschnaufen und nur mal so wie jetzt im Frühling. Die Vögel beim Zwitschern zuhuchen und in die Richtung. einfach bis alle Gspieren anfangen wieder. Am Abend, so wie gestern könnt gedacht, ihr noch das und das eine Und dann noch ich gesagt, weißt du was was vor einfach haben. Und da haben wartet die Familie und, und, und lacht und freut sich, dass du eben die Stunde früher kommst. Es läuft uns ja in die Richtung nichts davon. Ich weiß schon, dass wenn wir im Getriebe drin sein dass es uns weiter treibt, das noch fertig machen, das noch fertig machen, das noch fertig machen. Aber genau mit dem, das noch fertig machen, da wären wir nicht fertig. Mit dem Leben in die Richtung wären wir nicht fertig. Wir können einfach nur schauen, dass wir Schritt für Schritt gehen. Also nicht, dass wir mit dem Leben nicht fertig werden, sondern mit, mit der Arbeit werden wir nicht fertig. Weil da kommt immer noch was dazu. Aber es soll die Kreativität angeregt werden. Das wollen wir mit unseren Übungen natürlich auch äh, forcieren. Wenn wir sagen, okay, das Jonglieren, äh, in der Früh das Lochen einmal. Und so wird es dann einfach mal zum Segen. Es reichen zehn Minuten, einfach mal schon Schaut euch einmal die Gegend wieder an. Jeder wohnt irgendwo, wo es eine Eckerle gibt. Selbst in der Großstadt, wo du sagst, bah, schaut euch die alten Gebäude an, schaut euch da das Platz an. Schaut euch das an, was der und der da gestaltet. Und selbst dann vielleicht auch am Funken sitzen Ja, und in die Richtung. Äh, Möchte ja, dass, dass wir jetzt so über Corpus Motum auch ein bisschen hingehen. Und wenn ihr sagt, okay, äh, ich mache das schon ein bisschen, ich setze mich wieder in einem Café auf von öffentlichen Platz und nicht irgendwo in einer Einkaufsmeile oder so in die Richtung, äh, dann nehmt ihr zweiten mit und der darf auch Freude, dass er zehn Minuten Urlaubsgefühl hat. Weil was, was taugt uns im Urlaub am meisten? Das Nichts tun, das Handy einmal weglegen. Keine WLAN-Verbindung. Freilich ärgert uns am Anfang. Aber wenn es dann der Fernseher weg ist, die WLAN-Verbindung weg ist, dann merkt man erst wieder, was wir als Menschen sind. Und nicht umsonst ist das Pilgern also ein Trend momentan, wo es dann wochenlang unterwegs bist oder tageweise. Überall ist ein Pilgerweg. Man kann es teilweise schon einmal mehr hören. Aber was ich halt selbst auch gemerkt habe, beim Pilgern auf dem Jakobsweg, Wurscht, mit was für einer Intention du auf diesem Weg gehst oder auf einen anderen Bürgerweg gehst. Du kommst irgendwann an und wenn es gehen musst, du kannst nichts anderes machen als gehen. Das heißt, du kommst langsam eine, und du kommst wieder in einen Rhythmus eine, der uns Menschen gut tut. soll jetzt keine moralistische Aufzählung sein, aber es soll ein bisschen anregend zum, zum Nachdenken und zum Rüberkommen. Ich habe mit meinem Burm jetzt am Wochenende so einen kleinen Minigolfplatz daheim gebaut. Und dann haben wir das so tun und das, und das so Arbeiten bringt eine ganz andere Verbindung wieder her und da wächst da wieder was. Was anderes wollte ich noch sagen erzählen, und nachher ist mir ein, ein ganz ein, ein richtiges Glas vom Buam, also so ein Trinkglas, so ein Milchglas ist mir runtergeflogen, dass er gewonnen hat. Und was wir dann gleich gemacht haben, also ich mir gedacht, ja, im Endeffekt das muss er sicher auf, auf, auf Amazon kriegt er sicher irgendwo oder Google einmal, schauen wir, dass wir das Glas wieder kriegen. Der Buch hat zufällig gesehen, dass das Glas geflogen ist. Und ist dann weinender weggelaufen und ich so, ja, wenn wir schon nachkaufen. Dann bin ich in die Suche gegangen und dann sage ich zu ihm, äh, äh, soll man noch einmal so, so ein Glas kaufen? Und er sagt, nein, er braucht das Glas nicht noch einmal, weil es erinnert ihn nur an das, das macht, dass er traurig ist, dass das Glas, was er gewonnen hat, runtergefallen ist. Auch mit dem traurig sein, fröhlich sein, umgehen können wieder einmal. Nicht gleich, wenn irgendwas daneben geht, uh, da drüber bischen und wieder was Neues kaufen oder eben, das wieder nachkaufen oder sonst was. Mit, mit der Situation umgehen, dass man Verlust, Verluste hat. Man braucht nicht alles. Und wenn es einmal fällt, dann fällt es runter. Nein, dann ist es halt so. Und wenn man da drüber ist, passt es auch wieder. Also so lernt man halt das Leben auch wieder ein bisschen leichter. Danke fürs Zuhören. Schaut, dass ihr irgendwo heute nach Hause kommt, irgendwo hin, wo es euch gut tut. Jeder hat seinen Kraftplatz oder seinen Platz, wo er vielleicht schon lange nicht mehr war. Versucht es heute am Abend einen Sprung. Es brauchen ja noch fünf Minuten sein. Eben ist der Funke, der, der dann vielleicht drüber schwappt und wo wir dann wieder ein bisschen besser in den Tritt kommen, mehr zu uns kommen und und du es besser spielen. Danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Patrick Ruder von Corpus Motor.